Ihr Partner macht Sie manchmal unglücklich, aber vielleicht gibt es auch kurze Momente, wo er Sie ein wenig glücklich macht. Wenn Sie diese Ausnahmen spüren lassen, wird es ihm leichter fallen, die Ausnahmen zur Regel zu machen.